Und willkommen, mein Name ist Andi und ich bin zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. In der Folge haben wir ein bisschen Geistertafeln und äh, Ike klassisch gemacht. Und jetzt sind wir wieder im Abenteuermodus. Wie ihr sehen könnt, ich spiele Lucario. Und ja, ich habe glaube ich zwei neue Geister mit denen ich hier ein bisschen hochleveln kann Auf Level 99 noch mal, mal Lin hier drei Sterne. Das ist so gut. Ne? Boom. Boom. Gott, teuer, ja, aber auf Level 99 halten ne? dann bringt du auf jeden Fall. wenn ist übrigens die Hauptcharakterin aus Fire Emblem 7. Einer von dreien, Ein anderer ist jemand namens Sektor, den haben wir auch schon gesehen. Ja, als Geist und ja. Das glaube ich ja Design aus Fire Emblem Heroes, ja. Dieses Mobile Game. Kritische Treffer hoch. Hat genau bedeutet, willst, ne, auf einen kritischen Treffer. Ja. Ich will auch gerne wissen, was Gennendorf kann, also. Wollen wir den auch mal hoch. Wenn wir uns das leisten können, aber ich glaube, ja, ne. Dreck. Nein. Oh, das wird nicht reichen, oder? Doch. Evolvierbar. Boah, wir wird in dieses Monster verwandeln, ne? Ja. Luftramme. Raub ram angriff durch Sprinten. Okay. Da fand ich doch ist hier schon besser. Händen wir die mal ein bisschen hoch und rüsten wir die aus, ne? dieser, die hat vier Sterne, also die wird ja hoffentlich stärker sein als, man ich jetzt habe hier den König buhu oder was weiß ich. Nö, aber der ist auch Level 99 und hat zwei Sterne, also ich nehme an, sie wird, wenn ich sie ausrüste, stärker sein. Rüste ihn die noch mal aus, so ne. Boom. Hm. Irgendwas besseres nee, Schwerter kostet nee. halt auch schon wieder zwei oben oder unten schleudern. Okay, das ist eigentlich auch ganz schön gut, aber das war erstmal halt so. Gut, weiter geht's. Weil geht's. Wo will ich lang? Da komme ich zum Geist, glaube ich. Oder nicht? Da ist irgendwie am Leuchten. Ich nehme an, ich kann den Stein kaputt machen. Wo komme ich hier unten hin? Okay. Guroid. Ja, was soll Ich soll nicht von jedem Kampf mein Geist ändern, hallo? Who the hell do you think I am? Who do you think I am? Kick. Ich hätte vielleicht so einen Geist ausrüsten sollen, der irgendwie auch Angriffe verstärkt. Gibt es extra für, ne? War halt auf. Ach, das. Was? Armee, Armee. Oh. oh Gott, das wird nervig. Oh, ich werde ja stärker, je mehr Schaden Lukario bekommt. Also, oh, ich, hier kann ich aber gar nichts raushauen. So, da dürfte es ein bisschen einfacher machen. Oh, geht weg mit den Dingern, oh, das ist eine sehr nervige Level. Bis dich. Oh, drei zum Preis von ein und du bist auch draußen oder auch nicht? Rüstert, danke. Droid, ist Yu-Gi-Oh-Karte so? Ja ne? Ich meine ja, jetzt Cyrus, hatte immer hier solche Karten, ne? reut und also so was. ich mache den Stand kaputt. wissensjuwelen kommen Ich brauche irgendwie 70 oder so. Karados. verstärkt gleich angefangen Items in der Luft. Das also Da ist irgendwas Großes, aber das mal, das mal. Da kann ich auch hin anscheinend. Ich den ganzen Weg hier rumlatschen. So, das sieht wieder aus wie so ein Dojo oder irgendwie so was. Also gehen wir mal da ein. Ist okay, nicht das aus dem Riss dringt, versperrt den Weg. Und man hat sich der Tag, wieder, wo ich jetzt hier auf den Schalter losgehe, zurück. ein Schalter, wo auch immer der jetzt ist. Werde ich auch noch finden. Pass auf. Na, Abkürzung. Ja. Gut, wer wissen, was das hier ist. Das ist auch wieder so ein Dojo-Ding, ne? Schnelles Wasser versinken für dich. Sturmwarnung, lasse ich nicht. Oh Gott, da muss ich. Dagegen muss ich was ausrüsten, ey. Oder ist das Netflix überall? Überhaupt. widerständiger gegen stürme cool und macht die moon gegen stürme kann ja nicht ausrissen oder doch was sind halt nur drei dinger ne? zwei dinger schon mal lass dich nicht fortgehen. ich nicht vorgehen wäre ich nicht bin im gegen stürme aber wenn ich jetzt nur lucario besser steuern könnte da wäre sehr gut. Okay, ist gut. So noch vom Sturm hier. Irgendwie. weggeweht Boah. Boah, Junge. Ganz ich hier überhaupt keinen Schaden bei dem anrichte Alter. Alter, ich, ich krieg den hier überhaupt nicht. What? Alter, ich krieg den überhaupt nicht getroffen. Was soll das? Was ist das? Ja, genau. Boah. Ja, manchmal. Okay. Okay. Oh jetzt seine Ultimate wieder. Weil ja auch im Links, im Brawl, glaube ich. <lacht> nee, nicht Lucario. Er blockiert nichts. Restart. Restart. Da lässt er sich hier von treffen, nee. Restart. Das ist das Einzige, was ich machen kann im Moment. Nee. Oh Gott. was macht er ja so, ich bin immer stärker also pass auf da ich drücke auch nach oben ne? aber die haben irgendwie höhere priorität oder da bin ich mir halt nur ein so oh mein gott habe ich das geschafft Captain, das war schwer und ich habe viel belohnung bekommen sehr gut und feind dunkel ich die ist der schwerste kämpfer oh, ich kann jetzt darüber war da irgendwas Was war da noch mal Irgendwann ist da ein Flughafen, da Okay, ja, um zu gewinnen und nee. acht Pummel Luft. Es brennt der Boden, vorsacht schweren Schaden. Ah. Aber warum muss ich immer mal... was? Warte mal, Boah, ich hätte dann somit voll erledigen können, glaube ich. dich äh, Was mache ich hier? Nein, dann verfehle ich auch noch blöde Teil hm. Na, warte, ich glaube, ich weiß, wie ich das voll einfach erledige. Boah. Boah, Junge! Ich wollte kontern, ja. Boah, und dann fliege ich auch noch da rein. Oh, was? Boah. Na warte du. Ich könnte halt eigentlich, warte mal, ich könnte ihn nur einfach darunter schmeißen dann. lustig Sehr gut. Und das nächste. <lacht> <lacht> <lacht> Wir eigentlich verarschen, warum welchen, und welchen aus der Karte rausgeschossen mit diesen Konter. <lacht> <lacht> <lacht> dazu. Oh, das ist ein nerviger Kampf. Ey. Da konnte da ist viel zu langsam, ey. Ja. ist du ich? Boah. Was soll ich denn nichts dafür? Ja. bis er sich oh, was ist denn jetzt schon wieder passieren ey. Oh. Oh. Das ist ein nerviger kampf ey. Ich muss eigentlich nur auf ihn konzentrieren was macht er da er hat sich selber <lacht> der computer kommt auch nicht damit klar hier Wenn man irgendwie hier in der luft ausweicht ich wollte auch sein dings einsetzen einen rettungsmove und ja da hat es nicht mehr gereicht am ende Okay, mehr aktivitäten gut dojo abwehrsteig steigt, Lauftempo steigt, Angriff und Sprungkraft steigt. Warum will ich diese Dinger überhaupt? Die Klingt alle nicht so gut. Ja, warum nicht? ob ich hab's dann, ja, ne? Nehme ich mal an. Na, ja, wie komme ich da hin? eine gute Frage, ne? Ahnung. Und wenn ihr oben, Gumba. Wenn ich will nicht unbedingt da gegen den Boss oder so, hallo, kämpfen oder was auch immer da ist, aber, müssen ein neuer Charakter, da sieht, da sieht auch aus, als wäre wieder irgendwie ein Dojo oder irgendwie sowas. Muss mal da hingehen. Ähm oh, Hey, genau Stahl. Warum kann ich schwimmen? So, äh, da, da will ich hin. wir okay, machen wir das. Pures Smash, -Troll. Alles klar. Dürfte ja wohl kein Problem sein dann. Alter, What? Oh, ich bin voll schnell. Er zielsuchende Baseballs oder was? Aber <lacht> mit dem Fußball noch. Er ist mitgeflogen, cool. Alles klar. Hm. Ja, ich gerade ein Wissensbaum. Äh, wie viel brauchte ich nochmal? Gut. Noch eine Menge. So, Siegret. Spezial unten. der ja, toll, die tut. Rettig aus dem Boden ziehen. Oder immer sie da rauszieht, das wir nicht darf noch peach erledigen ne? darf, also ich muss nur peach erledigen. Aber du setzt die ganze Zeit ein blödes Ding ein. Ja, Boom. je mehr ihr mich haut, desto stärker werde ich hast du auf damit Ah, ich verstehe die zieht die ganze zeit rettig aus dem boden und er tut die ganze zeit oder sie nur die ganze zeit rettig einsetzen geht's gut Boah. Wo bist du dich mal erwischt Boom. die Aura umgibt mich oh. ultra störer ist ein ultra gestört hat sich irgendwelche durchschnitts gestörter das fortgeschritten ich habe keine ahnung wohl und traumwert der ist ganz schön schwach dafür dass da das unten der boden lässt sich einschlafen was der boden lässt kämpfer einschlafen ja ja der lässt nur mich einschlafen damit sie eigentlich verarschen da ja siehst du er geht da voll im reden und den und diesen und den okay ich hätte noch ewig so weitermachen können Okay. aber einfach einfach als ich hätte mir vorstellen können finde ich jetzt ich weiß ja nicht, so danke. Honigkönigin, alles klar. Oh Gott, Riesenverwandlung für Gegner. Pikachu ist keine, ist keine Biene. So, perfekt, was wer okay, macht ihr ihr mal oh gott der geht auf mich los glaube ich oder auch nicht das ist eigentlich perfekt so no, noch mehr sehr gut Geh weg was bienen bei dir no, oh nein da, die gehen auf mich. Geh weg, Geh weg. Ich bin allergisch gegen Bienen. Ah, warte mal, warte mal nicht so. No. ich glaube nicht, ne. Oh, ich muss den so erlegen. Mann, ich hätte noch ewig so weitermachen können. <lacht> Wäre lustig gewesen. Warte. Ich hätte sich da befreit. Das ist noch meine Spezialattacke hier. Alter. Alter! Alter, da habe ich mal ich kann, ich kann nichts machen! Boah, du sollst halt nicht angreifen, du sollst halt greifen, Mann. Aber Ich kann den ja machen, pass auf. Ich treffe zwar nicht den Gegner damit, aber... Mal schauen. Nein, das hätte sogar klappen können, ey. Aua! mal von den Bienen getroffen. Hätte so von klappen können, ey. Oh, lässt du dich mal treffen. boah das ding ist so riesig und ich krieg den nicht getroffen hey die bienen haben andere bienen angegriffen aber er war voll unfair boah, ich kann den du kannst ihn aber auch nicht entkommen wenn er einmal ist das hat. ich hatte doch gerade so ein ding mann so jetzt bleibe ich einfach hier und mach den hier also auf Weil er auch gefangen ist von den Angriffen. Aber es ist keiner mehr da. Nicht nee, wir anfassen. Nein. Komm schon. Nein, das gibt es jetzt einfach nicht, Mann. jetzt nicht nur eine Sekunde vor diesen blöden Bienen getroffen werden können, ne? Boah. Wenn sie nicht da das schon nervig genug ist. Boah. Macht er ja auch noch perfekte Schutz hier, oder was? Boah, Junge. Ey, einige Sachen sind aber auch hier so nervig, ey. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann den blöden Bienen nicht mehr entkommen. Wenn die mich einmal erwischen. Oh, Junge, Wie oh, ja, weg ja, das meins beziehungsweise ist deins. Na, no, jetzt habe ich die schon wieder angegriffen. Ist das? Ja, so muss man halt erledigen. kommen Oh, kannst du mal ist das oh sehr gut Bams oh mein Gott war oh, schon wieder viel nerviger als ich hätte sein müssen der der der all der Eugen all So, was haben wir gewonnen? Aber Sprungkraft und Gewicht. Angel und Lauftempo. Er klingt sogar halbwegs gut. Ja. gibt doch mal jeden. Kann der Geistheit nicht ausrüsten, aber was soll's? Das neue Truhe will ich ne. drei Sterne. Das ist mir zu schwer. Da ist noch ein Dojo. Hat jetzt so viele von diesen Dingern. Ja, hallo, Nick. Kommt da reichen wir auch noch. Aber du bist dieser takamora typ Von dir habe ich gerade eine Dings bekommen. Ey. Ein Sticker, also gerade. Alter, bist du dich mal? Ja super. Ja, das ist viel zu so schnell der Typ. Alter, Verpiss du dich mal? Das ist ein Kampf zwischen Mann und äh, Hund. Oh, das war ja richtig nervig, ey. Oh. Den einen kriegen wir, das andere dojo kriegen wir nicht mehr geschafft heute. Na ja, du, verpiss dich, ey. Boah, mein Konter funktioniert natürlich nie, wenn er sein soll. Boah, Junge. Na, komm her. Alter. wo oh, schon wieder. Ey, okay, reicht heute in diesem Modus. Boah, war ja schon wieder so was von zum Kotzen. Oh, blöder Kampf, ey. Ich hätte die ganzen Aktivitäten ja abholen sollen. Was soll jetzt? Neue Gegner, hey. Das ist Darf Vegas, das ist Main. Ja, jetzt ein schwert aber cocktail ich meine cocktail oder war da immer Hau. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. <lacht> das war geklappt äh. rüstert sehr gut <lacht> genendorf kämpft nun mit und sein Gesicht sieht ein bisschen eckiger aus, als ich in erinnerung hab. Äh Dingens, Ich hatte keinen mehr. Ne, gut. Guck mal in meinem Shop. Nur so wenig. Hey Leo aus Fire Emblem Fates. Sakura auch Fire Emblem Fates. Sann ja nicht die, die einen. macht die mond Gegen Gift was ihren voll anderen Effekt im Abenteuermodus. So, kann man die kleidungen und ein bild des Kämpfers, was kann um geisterkatalog also das ist alles okay und soll gut weiß ich nicht mal bei der nächsten folge dann machen wahrscheinlich hier geister dingen sogar klassisch ich glaube immer wieder klassisch ne würde ich nicht sagen da war es für diesen part ich bleibe mich alles für zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön und tschüss.